Wir sind heute in Almarsch und hier werden wir 40 libanesische Familien beliefern, weil sie leben wirklich am Existenzminimum. Und für sie haben wir auch 40 Lebensmittelpakete und 2 Kilo Fleisch pro Familie vorbereitet. Ich danke euch vielmals für eure Spenden. Spenden weiter, damit wir den Menschen helfen können.